Und hier bin ich. Ich hoffe, eure Verbindung ist stabil. So, also wie lege ich nun schlau an? Ich hatte euch ja gesagt, bei der Geldanlage ähm, gibt es im Grunde mehrere Ebenen. Beziehungsweise, wartet mal eine Sekunde, ich komme gleich wieder. Okay, mal kurz die Tür zumachen. Ähm... <lacht> Also, bei der Geldanlage greifen wir im Grunde immer wieder auf dieselben Vermögenswerte zurück. Also egal, wie wir unser Geld anlegen, wem wir es geben, ob wir es selber machen oder jemand anders darum bitten, es für uns anzulegen. Wir greifen immer wieder auf dieselben Vermögenswerte, auf dieselben Asset-Klassen zurück, auf die Assets. Und zwar hatte ich euch ja gesagt... Es gibt äh, Sachwerte und Geldwerte und die Sachwerte ist im Grunde ganz grob eingeteilt das, was ihr anfassen könnt. Ne? Aktien, Land, Immobilien, Unternehmensbeteiligungen ähm, direkte oder Rohstoffe zum Beispiel. Und die Geldwerte sind eben Geld, sind Tagesgeldkonten, ist, ähm, ist auch Bargeld ähm, und, ähm, oder Anleihen. Ne? So, das sind im Grunde die Vermögenswerte, auf, in die wir nur Geld anlegen können. Und dann gibt es verschiedene Verpackungsstufen. Das erste ist ein Fonds, wo Gelder eingesammelt werden und dann wird es investiert in diese Vermögensklassen. Der, die zweite Schicht ist ein Versicherungsmantel von Versicherungsgesellschaften. Das wären dann zum Beispiel so Sachen wie ähm, eine, eine fondgebundene Kapitallebensversicherung, oder eine private Rentenversicherung. Die erste Ebene wäre zum Beispiel ein aktiv gemanagter Fonds oder auch ein ETF. Die zweite Verpackungsebene habe ich gerade gesagt. Riester und Rürup gehört auch zur zweiten Verpackungsebene, wenn um den Fonds noch ein Versicherungsmantel gehüllt wird. Und es gibt noch eine dritte Ebene, die habe ich gestern nur ganz kurz gestreift. Das ist, es ist, sind die Derivate. Das sind Derivate, ganz kurz, das sind abgeleitete Anlagepapiere für Profis. Damit handeln die großen Jungs. Die großen Megabanken, die handeln mit Derivaten. Ähm, und diese Derivate, diese abgeleiteten Produkte, haben mittlerweile ein Volumen erreicht, äh, das Mehrfachen der realen Wirtschaft, also das Mehrfachen von dessen, was, was eigentlich zugrunde liegt. Nämlich diese Vermögenswerte, von denen ich euch jetzt erzählt habe, von denen es eben nur diese wenigen im Grunde gibt. Von den Derivaten lasst ihr bitte die, die Finger das sind auch, da gehören auch Zertifikate dazu, Optionsscheine und so weiter und lasst bitte die Finger davon. Das sind Produkte für Profis, die auch Profis nicht mehr handeln sollten, weil sie unser ganzes Bankensystem tatsächlich unsicher machen, einfach weil, weil sie so explosionsartig zugenommen haben, dass sie überhaupt nicht mehr mit realen Werten unterfüttert sind im Grunde. Ne? Okay, auch Kredite zum Beispiel können ja auch verpackt werden in Derivate, was, ähm, was keine Stabilität ins System bringt. Aber das nur am Rande. Davon lasst bitte die Finger. Das ist kein kluges Geldmanagement und auch kein kluger Vermögensaufbau. Ähm, Währungen gehören auch noch zum Geld, zu den Geldwerten mit dazu. Das hatte ich, äh, hatte ich jetzt gerade vergessen. Währungen, ähm, Kryptogeld könnte man auch schon dazu werden. Ne? Kryptogeld ist für mich persönlich kein. Vermögensgegenstand ist für mich ein reines Spekulationsobjekt. Ähm, die Technologie ist extrem interessant, ich verfolge das mit großem Interesse, aber ich bin überhaupt nicht investiert. Es interessiert mich null, ähm, äh, dort investiert zu sein, aber ich beobachte sehr intensiv, ähm, wie die Technologie sich entwickelt, weil das vielleicht noch das ein, die einzig mögliche, ähm, Gangbarer Weg ist, dass wir in Zukunft, wenn tatsächlich es ins Bargeldlose bezahlen geht, wir noch eine gewisse Anonymität haben. Deshalb beobachte ich diese neue Technologie mit großem Interesse, aber nicht als Vermögens-, langfristiges Vermögensinvestment. So, wie investiert, wie nutzt ihr das jetzt für euch schlau? Also, ihr könnt natürlich tatsächlich in die Einzelwerte investieren, ganz klar. Eine einzelne Immobilie kaufen, habt ihr vielleicht schon, eine Einzelaktie kaufen, also nicht nur eine, sondern von einem Unternehmen die Aktien kaufen, ne? zum Beispiel von der BSF oder von Apple oder whatever, alles was börsennotiert ist ähm, oder tatsächlich euch einen Wald kauft zum Beispiel, ne? Oder indem ihr große Bargeldbestände, also Bestände auf, dem, auf euren Tagesgeldkonten haltet. Oder, was weiß ich, Schweizer Franken in der Schweiz geparkt habt, auch dort auf einem Tagesgeldkonto. Oder tatsächlich direkt in ein Unternehmen investiert über eine direkte Unternehmensbeteiligung. Auch das geht. Problem dabei ist, dass ihr damit ein Klumpenrisiko habt, also ein, ein, das Risiko des Verlustes eures eingesetzten Geldes oder Vermögens. Das ist ja klar. Wenn ihr eine Immobilie habt ähm, und ähm, ihr, habt, ihr vermietet sie zum Beispiel und da ist ein Mieter drin, der euch die Wohnung kaputt macht oder irgendwas mit der Immobilie passiert, dann habt ihr keine Einnahmen oder ihr könnt eure Kredite nicht zurückzahlen. Das bringt euch in eine wirklich schwierige Situation, wenn ihr da Kredite drauf habt. Ähm, deshalb, das, ist das Risiko, dass ihr dann nur die, die, die Kredite zurückzahlen müsst und das nicht gegenpuffern könnt mit der, mit der Finanzierung, setzt euch in einen so großen Liquiditätsengpass, dass es sein kann, dass ihr die Immobilie zwangsversteigern müsst und so schnell, so relativ schnell auf den Markt bringen müsst, weil die Banken euch eine Frist setzen und sagen, hier, wir wollen unser Geld wieder haben, dass ihr wirklich große Vermögensverluste habt, Geldverluste. Ne? Ähm, das ist, wenn ihr eine Immobilie habt oder wenn ihr in, das, in ein einziges Unternehmen investiert und dann ähm, gibt es irgendeinen GAU in der Weltwirtschaft oder äh, äh, Fukushima, äh, ein Atomkraftwerk geht hoch, kann eure Aktie sich halbieren, Drittel runterrauschen und damit ist wirklich auch ein großer Teil eures eures Geldes äh, vernichtet. Und manche Unternehmen gehen auch so pleite, dass äh, eure Aktien wirklich gar nichts mehr wert sind. Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Guckt euch die Real Estate an. Die ist ja um mehr oder weniger untergegangen. Es war nur noch ein Penny Stock. Guckt euch an die Deutsche Bank. Die Deutsche Bank war zu ihren Hochzeiten schon, glaube ich, bei über 80 Euro pro Aktie. Jetzt steht sie bei 7 Euro. Das ist im Grunde ein ein Totalverlust, für mich das ein Totalverlust eines Unternehmens, einer Unternehmensaktie und dieses Risiko ist wirklich groß und gegeben. Also was macht man, um dieses Verlustrisiko tatsächlich zu streuen, zu minimieren, weil wir wollen ja unser Geld nicht weniger werden, das soll ja nicht weniger werden, soll ja soll ja möglichst mehr werden. Wir wollen uns ja am Produktivkapital beteiligen, an der Gesellschaft. Also kaufen wir uns entweder 10 oder 15 verschiedene Unternehmen in so unser Portfolio, in unser Depot rein oder... Drei Immobilien oder fünf Immobilien oder drei Wälder. Ihr, ihr, ihr merkt, worauf ich hinaus will. Oder fünf verschiedene Rohstoffe. Ihr merkt, worauf ich hinaus will. Ähm, dass wenn mit dem einen etwas passiert, eine Aktie abschmiert, sind die anderen 14, stehen noch da. Oder wenn mit einer Immobilie etwas passiert, dann stehen die anderen beiden noch gut da. Und ne? Hallöchen, genau. Und, und so ist das. Dieses, diese, dieses, diese verschiedenen ähm, diese, diese Mehrzahl an, in der Asset-Klasse, mehr haben von einer Asset-Klasse, von, von einem Vermögensgegenstand, minimiert unser Verlustrisiko. Das ist im Grunde wie so ein Streichholz. Wenn ihr ein Streichholz habt, das bricht total einfach durch. Wenn ihr aber schon drei habt, dann ist es schon ein bisschen schwieriger. Aber wenn ihr zehn habt, dann kriegt ihr die nicht mehr durchgebrochen. Das heißt, das Bruchrisiko, das Verlustrisiko ist deutlich kleiner geworden. Okay, ihr könnt es natürlich noch durchhacken, das geht. Ähm, aber das ist im Grunde das Prinzip. Und wenn ihr in einen Fonds investiert, na, dann sammeln ja, werden ja viele Investorengelder zusammengesammelt. Dann wird in ein großes Portfolio investiert, zum Beispiel in, in 50 Büroimmobilien oder in, in 30 ähm, Mehrfamilienhäuser oder so. Und ihr kriegt eben einen kleinen Anteil an diesen Investments im, im Grunde. Ein äh, Management ähm, organisiert das Ganze. Ihr habt also auch diesen ganzen Kram nicht. Ihr müsst keinen Steuerkram erledigen, ihr müsst keine Bilanzen führen, ihr müsst euch nicht um Mieter kümmern. Das macht alles dieses Fondsmanagement. Das heißt, ihr könnt mit einem Fonds euer, erstmal euer Verlustrisiko minimieren und diesen ganzen organisatorischen Kram drumherum. Ich sage es mal so ein bisschen salopp, ne? diesen ganzen Kram drumherum. Ähm, und im besten Falle wächst euer Vermögen, ihr kriegt Ausschüttung, Dividenden ne? oder Zinsen. Ähm, das, ist, das macht der Fonds. So, wenn ihr jetzt noch diesen Versicherungsmantel oben drüber packt, sichert dieser Versicherungsmantel im Grunde euch ab, sollte tatsächlich dieser Fonds schlechteren Tieren als gedacht und dann ist die Zusage, okay, ihr kriegt wenigstens das raus, was ihr einbezahlt habt, finde ich aber einen schlechten Deal, aber okay, so ist der Deal, beziehungsweise wir bauen zusammen Vermögen auf und am Ende verteilen wir das Vermögen nach unseren Schlüsseln und geben es an dich als Betrag. Das ist so ein bisschen, du gibst deine Verantwortung an diese Versicherungsgesellschaft ab und die Organisiert das dann für dich, macht mit dir Verträge, an die sie sich nicht immer halten muss, macht mit dir Verträge. Ähm, du, es hat schon sowas, so ein bisschen was, du gibst deine Verantwortung ab und lässt dich betütteln. So ein bisschen so kindmäßig finde ich das. Ne? Das ist so nicht, das ist nicht wirklich ein, ähm, ein erwachsener, eigentlich ist das nicht so ein erwachsener Umgang mit dem Ganzen. Zumindest nicht so, wie die Verträge heutzutage gestrickt sind, meiner Meinung nach. Aber. Es kann auch ein Weg sein, ein bestimmtes Basisinvestment abzusichern, eine bestimmte Basisrente abzusichern. Oder wenn, wenn man selber nicht gut mit Geld ist, ähm, dann kann so eine Lösung auch helfen, tatsächlich nicht so schnell Zugriff auf sein Geld zu haben. Ah, das, das, das, das kann auch eine Lösung sein. Okay, was bedeutet das jetzt für euch, wenn ihr gut mit Geld könnt? Und einen langen Anlagehorizont habt, kann ein Fonds, nicht die Versicherungslösung, ich, ihr merkt es, ich bin kein Fan von Versicherungslösungen, aber ich finde die Fondsidee stützt uns als Privatanleger, ist für uns als Privatanlegerinnen ähm, eine gute Sache, weil sie unser Risiko minimiert, das Verlustrisiko minimiert, uns viel Handlingkram abnimmt oder auch das Heraussuchen der Unternehmen abnimmt und wir trotzdem Dividenden bekommen und ähm, an den Aktienkursen quasi am Wertzuwachs beteiligt werden können. Dann ist aber natürlich die Frage, ähm, das geht im Übrigen auch mit Geldmarktfonds, die gibt es auch. Ne, da sind verschiedene ähm, kurzfristige Staatsanleihen auch drin, beziehungsweise liegt auf verschiedenen Tagesgeldkonten, auch das geht. Ähm, dann gibt es die Unterscheidung zwischen den beiden Fonds. Aktiv gemanagt oder passiv gemanagt? Einige von euch wissen das natürlich schon jetzt, die, die, ähm, die, so ich antworte gleich auf die, die Fragen. Einige wissen das natürlich schon, aktiv gemanagt, da ist tatsächlich ein Management Board, die sich zusammensetzen, die haben bestimmte Kriterien, die sind auch du durchaus nachlesbar, Kriterien, und die sammeln dann eben, was weiß ich, alle Unternehmen einer Branche aus Europa rein, alle Energieunternehmen oder alle Chemieunternehmen oder alle Sportmarkenhersteller, da ne? gibt es ja ganz viele Sachen, oder die Aktien, die besonders stark wachsen oder besondere Dividendenzahlungen haben oder sie bilden eben die komplette europäische Markt, also kaufen so bestimmte Sachen rein. Ne? Aber das wird richtig aktiv gemacht, da gibt es einen langen Investment- und Entscheidungsprozess, kostet viel Geld, kostet viel Zeit, kostet viel Geld das sind die Aktiven. Und dann sind die Passiven, mehr oder weniger Passiven, das sind die ETFs, ne? die börsengehandelten Indexfonds. Da wird tatsächlich ein Index abgebildet via Computer. Das sind auch noch ein paar Manager, die da drauf gucken. Aber via Computer wird der DAX zum Beispiel abgebildet oder der Eurostox oder der Dow Jones oder eben der ganz große, der MSCI zum Beispiel. Da sind dann über tausende Unternehmen weltweit drin. Damit streuen wir unser Risiko äh, und das gesamte Handling der Geldanlage. Also, und das ist dann die Frage an euch. Im Grunde, für mich sind das die, die, die zwei schlauen Formen, tatsächlich zu investieren. In die ETFs, weil sie relativ günstig sind. In aktiv gemanagte Fonds, weil sie uns teilhaben lassen an der Wertentwicklung. Sie sind aber relativ teuer. Und dann natürlich auch Einzelinvestments. Auch das ist eine kluge Anlagestrategie. Da ähm, braucht ihr aber noch ein bisschen mehr Gehirnschmalz, mehr Zeit, müsst ihr euch mehr einlesen, braucht ihr ein bisschen mehr Finanzwissen, als wenn ihr tatsächlich in Fonds investiert. Okay? So, das, ähm, genau, das ist im Grunde so Mehr, es gibt dazu keine Geheimnisse. Also, viele denken vielleicht, es gibt da irgendwelche Anlagegeheimnisse. Die gibt es nicht. Was ihr, was ihr verstehen müsst, sind die jeweiligen Besonderheiten der einzelnen Anlageklasse, der einzelnen Vermögenswerte. Also, wenn ihr gerne in Immobilien investieren möchtet, als Investitionsobjekt, dann beschäftigt euch damit mit dem Immobilienmarkt und wie. Händle ich eine Immobilie als Investmentobjekt? Da gibt es tolle Literatur dazu. Wenn ihr gerne mit euch mit Aktien beschäftigen möchtet, in Einzelaktien investieren wollt, dann beschäftigt euch damit. Wenn ihr sagt, nee, Aktien finde ich super, aber jeder Einzelne muss ich mir jetzt nicht angucken. Ich gehe auf ähm, ETFs, dann beschäftigt euch mit ETFs. Ne? Also jede Anlageverpackung ähm, hat dann letztlich ihre Eigenheiten und beschäftigt euch dann damit. Macht nicht alles auf einmal, das kann kein Mensch. Interessiert euch, geht danach, was euch am meisten interessiert, was vielleicht erstmal am einfachsten ist. Da würde ich immer sagen: Mach ETF, das ist erstmal am einfachsten. Fang damit an, in einer überschaubaren Summe, 50, 100 Euro, sucht euch da was raus und dann fangt ihr an zu investieren und dann geht ihr weiter. Aber denkt immer daran: Es sind immer wieder nur dieselben, die gleichen Vermögenswerte, von denen wir hier reden. Und es gibt da keine Geheimnisse in dieser Welt. Okay, so, jetzt, höre ich, jetzt, jetzt schaue ich mir durch, was ihr noch so äh, geschrieben hat. Kann eine Aktie auch 0 Euro wert sein, Zuckerpudel? Boah. Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, also theoretisch ja, theoretisch kann sie auch 0 Euro wert sein, obwohl man sie immer ab, äh, draufschreiben würde auf 1 Euro. Also 0 Euro glaube ich nicht, aber theoretisch schon de facto, ähm, de facto ist die Gesellschaft dann schon aufgelöst. Also zu, dieser, zu diesen 0 Euro wird es so nicht kommen, weil vorher die Gesellschaft für insolvent erklärt wird äh, und dann quasi die, die Aktien von der Börse genommen werden. Ähm, deshalb, ähm, wahrscheinlich steht da 0,01 Euro dann da. Also ich habe es noch nicht gesehen. Aber theoretisch, ja, theoretisch schon. Und wie wird man sie dann wieder los? Na, gar nicht. Gar nicht. Weil... Überleg dir, wie kommt denn der Aktienpreis zustande? Unter anderem zustande, ähm, wenn ich eine Aktie, von zum Beispiel ich habe eine Siemens-Aktie oder eine SAP-Aktie in meinem Depot und ich möchte die gern loswerden. Ähm, jemand anders möchte aber gern diese SAP-Aktie haben. Dann Treffen wir uns quasi an den Börsen dieser Welt, zum Beispiel Börse Stuttgart oder Börse Frankfurt und ich sage hier, ich möchte die gern loswerden, der andere sagt, ja, ich möchte sie gern haben, dann einigt man sich im Grunde auf den Preis. Das ist wie so auf dem Marktplatz. Heute geht das natürlich anders. Der, der gerne kaufen will der wird quasi automatisch mit mir zusammengebracht, ich sehe, wie die anderen am Markt handeln und dann sage ich, ja, der Preis, der da zurzeit gezahlt wird, zu dem verkaufe ich auch oder nein, zu dem möchte ich nicht verkaufen. Und je nach Nachfrage und Angebot sinkt und äh, steigt der Preis. Wenn ganz viele Leute die SAP haben wollen und aber keiner verkaufen will, dann steigt natürlich der Preis, ist ja logisch. Und wenn aber ganz viele SAP verkaufen wollen und keiner will kaufen, dann sinkt natürlich der Preis, ähm, damit, damit sich vielleicht doch noch jemand findet, denn ich will die ja dann unbedingt loswerden, egal zu welchem Preis. Ne? Das ist klar, das ist wie auf dem Markt, gegen Markt, wenn, wenn, wenn der Tag zu Ende ist und das Gemüse soll schnell noch an den Mann und die Frau gebracht werden, ja, dann sinken natürlich die Preise, weil dann irgendwann immer einer zugreift und denkt, hey... Mensch, die SAP-Aktie, irgendwas hat die doch noch. Und ich denke mir, die wird noch steigen, also kaufe ich sie niedrig ein. Okay? Ähm, wenn eine Aktie bei Null steht, wirst du sie nicht wieder los. Da findet sich kein Depp, der sie kauft. Sehr wahrscheinlich nicht. Weil, wenn der bei Null steht, heißt das ja, keiner will sie haben. Also denkt auch keiner, dass diese, diese Firma sich irgendwie positiv entwickeln wird und mal Dividende abwirft, also einen Jahresüberschuss generiert. Ne? Never ever. Okay. So, es gibt aber auch Penny-Stocks, die sind ganz wenig, die kosten ganz wenig, aber die sind auch hochriskant. Okay, keine Fragen. Ja, Penny-Stocks. Penny-Stocks? Ja, Penny sind ja Cent-Aktien, Cent also Aktien-Stocks sind ja Aktien, Aktien, die äh, nur wenige Cent kosten. Ähm, damit kann man auch seine Freude haben, aber das sind reine Spekulationsobjekte in der Regel. Okay, ihr habt keine Fragen dazu. Jetzt habe ich euch voll gequatscht. Ähm, keine Fragen dazu. Ähm, ja, dann sage ich euch schon mal, gute Nacht, schönen Abend und morgen. Neues Thema, neues Glück. Morgen geht es um Dynamik. Wir sehen uns morgen und wenn ihr irgendwelche Lebensversicherungen und so weiter habt, dann schaltet unbedingt ein, morgen mit der Dynamik, das ist wichtig. Okay, also... Ich grüße euch, winke euch zu, schickt mir noch ein Herz, damit ich gut schlafen kann. <lacht> Und dann, ja, schönen Abend, euch auch. Ciao, ciao, eure Geldfrau.